2002 fand im Jüdischen Museum Frankfurt eine Ausstellung von Ludwig und Else Meitner statt. Das war die erste Gemeinschaftsausstellung des Künstlerehepaars seit über 50 Jahren. Musik Else Meitner war eine Malerin, Zeichnerin und Grafikerin, die zur sogenannten verschollenen oder verlorenen Generation gezählt wird. Das heißt, ihr Werk ist eigentlich äh, aufgrund der Verfilmung durch die Nazis äh, ja, unbekannt äh, geblieben. Als junge Künstlerin hatte Else Meidner in Berlin durchaus erste Achtungserfolge. Es gab eine Radierung von ihr, die ein Porträt des Schriftstellers Alfred Dublin darstellte, Die preisgekrönt wurde und es gab auch eine Einzelausstellung von ihr bei den Juryfreien 1932. Nach 1933 äh, wurden diese ersten Anfangserfolge aber je abgeschnitten, äh, denn unter den Nationalsozialisten durfte Else Meitner nicht ausstellen, das heißt nur im Rahmen jüdischer Organisation, also des jüdischen Kulturbundes, war eine Ausstellung für sie möglich. Ludwig und Else Meitner haben sich kennengelernt ähm, in der Zeichenklasse von Ludwig Meidner. Else Meidner war also seine Schülerin. Äh, sie haben aber dann relativ äh, schnell geheiratet. Ähm, 1929 kam der gemeinsame Sohn äh, David. Ähm, ja, und die Künstlerehe war insgesamt, muss man sagen, durchaus kompliziert, durchaus schwierig. Ähm, zum einen stellten sich dann doch so, so gewisse Rivalitäten ein. Zum anderen waren eben auch die materiellen und die äußeren Bedingungen äh, dieser Ehe ja, durchaus problematisch. 1939 sind Ludwig und Else Meidner nach London ausgewandert und zwar im August, also ganz kurz vor Kriegsbeginn. Ähm, in London war die Situation für sie schwierig. Sie konnten als Künstler nicht wirklich Fuß fassen. In den Londoner Jahren haben sich die beiden auch etwas auseinandergelebt, etwas entfremdet, ähm, ja, sodass äh, letztendlich, als Ludwig Meidner dann nach dem Krieg 1953 beschlossen hat, wieder nach Deutschland zurückzukehren, Else Meidner eben in London geblieben ist. Also, Else Meidner blieb in England. Sie arbeitete weiter als Künstlerin, hat durchaus fleißig äh, gemalt, gezeichnet. Äh, Allerdings, man muss es sagen, weitgehend erfolglos, eher unbeachtet. Trotzdem ist ein beachtliches, sehr umfangreiches Werk entstanden, was eben 2001 den Weg in unsere Sammlung gefunden hat, die dann der Grundstock für die Ausstellung, für die Doppelausstellung 2002 war. Und der Kernpunkt der Ausstellung war, Einerseits durchaus Berührungspunkte zu zeigen, aber auch auf der anderen Seite durchaus klarzumachen, dass Else Meitner eine wirklich eigenständige und auch sehr originelle Künstlerin war. Okay. Mein Name ist Erik Riedel, ich bin Kurator der Kunstsammlung und betreue am Jüdischen Museum das Ludwig-Meidner-Archiv.